Es gibt grob gesagt zwei Menschentypen, die einen, die werfen alles weg, was sie nicht unmittelbar benötigen, der andere Typ hebt auf. Die schöne Pralinschachtel, die könnte doch im leeren Zustand eine hübsche Fotoschachtel abgeben. Plastiktüten, die braucht man schließlich immer und Bücher, naja, die will man an langen Winterabenden vielleicht auch lesen. Und nach ein paar Jahren haben sich wahre Gebirge in der Wohnung gebildet. Was tun? Ein Profi mieten, der hilft, die Berge abzutragen. Für alle entgrenzten Sammler ist der Besuch von Rita Schilke eine Offenbarung. Margit Mioska war Zeugin. Sie ist ein sportlicher Typ, kurze Haare, Jeans, ein T-Shirt mit dem Aufdruck Aufräumcoach. Er ein feingliedriger älterer Herr, der in seiner Altbauwohnung empfängt. Ich, die Zeugin, war auf ein grandioses Chaos eingestellt. Nee, nee, nee, nee. es sind ja keine Messis, die sich bei mir melden. Herr Arnim zum Beispiel, der hat mich gerufen, weil er viele, viele, viele Bücher hat, ganz viele Papiere. Er hat so viele Sachen, wo er zu tun hat, wo er hingeht, Aktivitäten. Und irgendwann ist es zu viel geworden und jetzt denkt er, jetzt muss ich mal was machen und dann hat er sich Hilfe gerufen. Ich habe es versucht. Erst war ich ein bisschen zu stolz und ich sagte, das musst du doch alleine hinkriegen. Ich habe mich zum Beispiel mit Büchern eingemauert. Ja? Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr so an die acht bis neun Meter Bücher aussortiert. Ritter Schielke lächelt wissend. Sie entscheidet nicht, welche Bücher wegkommen, aber sie spricht Empfehlungen aus. Und manche Empfehlungen sind ein bisschen nachdrücklich. Auch. <lacht> Wenn ich mir jedes einzelne Buch angucken würde, dann bräuchte man ja ewig. Ich sehe nicht nur jetzt Bücher oder andere Papierstapels. Wenn ich da lese 1973, dann ist es für mich schon immer klar. Das braucht man nicht aufheben. Familiensachen, Familiensachen. da gibt es ja auch Ausnahmen. Viele wissen einfach nicht, darf ich das wegschmeißen, brauche ich das nochmal? Das ist einfach auch die Angst, man könnte es nochmal gebrauchen. Der Kunde hat zu Rita Schilke Vertrauen. Er gewährt ihr Einblicke in seine privaten und geschäftlichen Papiere. Das empfindet er als einen ebenso intimen Akt wie einen Arztbesuch. Sie geht so zartfühlend vor wie eine gute Ärztin. Herr Arnim, ich könnte mir vorstellen, heute mal diese Ecke zu machen. Und dann geht's wirklich Blatt für Blatt, wird geguckt. Letztendlich entscheidet er. Okay. Es <lacht> ist ein absoluter Entwicklungsprozess. Es geht ja wirklich darum, sich trennen zu können. Und wenn die Menschen das jahrelang nicht konnten, dann kann man auch nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt ein paar Mal da bin, dass sie jetzt total bereit sind, sich zu trennen. Länger als drei Stunden bleibt Ritter Schilke nie. Die Arbeit ist für beide anstrengend. Es ist eine Erleichterung, Befreiung. Und meistens ist es ja so, dass wir gemeinsam runtergehen, Frau Schilke. Hat dann irgendeinen Beutel in der Hand und ich auch noch was, eine Kiste mit irgendwelchem Krimskrams und dann schmeißt man das gemeinsam unten in die Tonne. Die Bücher gehen zu Oxfam, die alten Briefe in den Papiercontainer. Heute hat sich die Aufräumerin die Küche mitsamt der Speisekammer vorgenommen. Bei ihrem fünften Besuch will sie eine Pause vom vielen Papier einlegen. Was mir sofort auffällt, überall Werkzeug, unten, oben Putzmittel, Nahrungsmittel irgendwie alle zusammen und da könnte ich mir vorstellen, dass wir das heute machen. Ich hole erstmal alles raus. So, hier ja. haben wir weiterhin Nahrungsmittel. Sie hält eine leere, eingestaubte Bierflasche hoch, die er ihr sofort aus der Hand nimmt. Das heißt, Sie, Ach, sie wollen stehen? die Flasche aufheben, weil die aus Flensburg kommt, weil, weil sie alt ist? Weil ich aus Flensburg. Und da brauchen Sie diese Flasche? Wenn Sie wollen, können Sie es als Souvenir auffassen, ja. Na, dann stellen wir es hm? erstmal beiseite. Wie sagt man Fleischwolf? Wolf. Benutzen wir den eigentlich noch? Ich habe ihn einmal benutzt. Aber schon ein paar Jahre her, oder? Uralte Marmelade, doppelt vorhandene Küchengeräte, leere Gläser. Als ich gehe, steht der gusseiserne Fleischwolf neben der Türe, wo all die Dinge warten, die heute aussortiert wurden. Die Bierflasche konnte sich noch behaupten. Aufräumcoach und Kunde sind zufrieden. Das nächste Mal sind wieder die Bücherregale dran. Ja, der nächste Frühjahrsputz, er kommt bestimmt. Vielleicht ist so ein Aufräumcoach auch was für Sie.